Ja, dann hallo zum heutigen Web-Talk. Ähm, bei mir geht es heute darum, äh, was eigentlich offene Standards und Open Source mit offenen Online-Kursen zu tun haben und äh, warum das sehr, sehr oft wichtig ist. Ähm, dazu gucken wir uns ein paar Sachen an. Und zwar ähm, habe ich erstmal überlegt, okay, was ist denn vielleicht für euch wichtig? Ähm, ist vielleicht wichtig, erstmal zu wissen, wovon wir da überhaupt reden? Also was ist dieses äh, Open Source und offene Standards? Ähm, ich habe in die Wikipedia geschaut, äh, wie das man häufig so macht, wenn man ein allgemeines Verständnis bekommen möchte. Und bei Open Source äh, ist da ganz klar, der Quellcode ist offen, öffentlich von einer Software und ihr kann von Dritt, der kann von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden. Ja, also nicht wie ähm, ich sag mal ein fertiges Programm, was man aufruft und äh, benutzen kann, aber nicht richtig weiß, was dahinter passiert. So kann man bei Open Source wirklich reinsehen, kann das ändern. Das ist für alle möglich. Jetzt braucht ihr überhaupt keine Angst haben, wenn ihr sagt, ich kann doch gar nicht programmieren, ich verstehe auch nicht, was da steht. Das ist häufig gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es prinzipiell gemacht werden kann, weil es gibt andere, die das können, die das dann entsprechend weiter ändern können und vielleicht aber auch mal gucken können, ob so eine Software überhaupt das macht, was sie, was sie überhaupt tun soll. Zu dem Begriff gibt es eine einen ganz größeren Bereich der Abhandlung, wie das jetzt richtig zu bezeichnen ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn man das umfassender bezeichnen möchte, kann man es auch Floss nennen, was steht für Free oder Libre Open Software, äh, Source Software. Ähm, da wird einfach nochmal stärker darauf hingewiesen, dass es einerseits auch wirklich, also einerseits kostenlos ist und andererseits aber trotzdem ein Teil, ähm, also bei Open Source vor allem Teil der Wirtschaft ist. Also äh, Open Source heißt nicht, dass es irgendwie alles verschenkt wird. Da kommen wir später auch nochmal dazu. Was ist ein offener Standard? Ein offener Standard ist ein, ein Standard, also eine Norm, eine, eine Industrienorm, an der, äh, für den, der für alle Marktteilnehmende besonders leicht zugänglich, weiterentwickelbar und einsetzbar ist. Also, wenn ich quasi, wenn ich weiß, was sind sonst so Industriestandards, sind, sind, sind USB-Anschlüsse zum Beispiel, die an in euren Computer reinsteckt. Da möchte ich ja, dass jedes Gerät, was mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist, auch in meinen Computer reinpasst. Deswegen gibt es Standards und offene Standards sind halt so, dass sie eben jede oder jeder, der da was entwickeln möchte, dran, also das einfach nutzen kann, ohne dass jetzt große Lizenzgebühren bezahlt werden müssen Oder dass es eigentlich auch ein kleines Geheimnis ist, was da jetzt genau funktioniert. Das Wichtigste ist daran, dass offene Standards heißt, dass sie, immer, dass, sie, dass sie immer kompatibel zueinander sind. Ich hatte einmal in einem Gespräch ein ganz großes Missverständnis, als ich von offen, einem offenen Standard gesprochen habe und der Mensch gegenüber dachte, ich rede die ganze Zeit darüber, dass es so jeder so ein bisschen machen kann, wie er möchte und dann kann man, könnte man doch besser gleich was Eigenes machen und das ist aber nicht der Punkt, sondern es ist ein, ein Standard, der schon sehr, sehr beschreibt, wie die Sachen sein müssen, damit sie dann eben zueinander passen können. Ähm, wo findet man das bei offenen Online-Kursen und was bringt das eigentlich? Ich habe im Nachhinein jetzt so ein paar Sachen rausgegriffen, die sind absolut nicht umfassend. Es gibt sehr viel mehr, aber ich glaube daran, ich habe versucht, die, die, die, die wichtigsten Sachen rauszugreifen und dass man sehen kann, welche, welche Vorteil das bringt. Fangen wir an bei Lernmanagementsystemen oder Kursmanagementsystemen. Ihr kennt sicherlich äh, Moodle was eine Open-Source-Software ist, Ilias oder Open-Olat, sind weitere Beispiele, die frei runtergeladen werden können, die erweiterbar sein können und als Open-Source vorliegen. Was bringt das, wenn ich ein Kurssystem bei mir installiere in Schule, Hochschule, Weiterbildung, das Open-Source ist? Zum einen kann ich es anpassen. Also das fängt mit ganz einfachen Sachen wie einem Logo an oder einer Farbgebung, die vielleicht zu meinem Corporate Identity passen muss. Ich kann aber auch Module hinzufügen oder ich kann bestimmte, bestimmte Funktionalitäten hinzufügen. Ich kann andere Systeme anbinden. Gerade bei Lernmanagement oder kursmanagement ist es zum Beispiel wichtig, dass ich, eine, dass ich die Teilnehmenden verwalte und die kommen vielleicht aus einem anderen System. Ähm, aus einem Hochschulinformationssystem oder aus einer, einer anderen Identity Management Software. Ähm, ich kann Erweiterungen hinzufügen, ähm, wie beispielsweise H5P, das was für Moodle sehr, sehr beliebt ist, ähm, und kann auch diese Erweiterungen selber entwickeln, wenn ich das möchte, weil dieser offene Standard genau, äh, die diese offene auf Open Source genau beschreibt, wie Erweiterungen aussehen müssen, damit sie zu Moodle oder zu, ESO, zu Open OpenOlad passen. Ich kann genau diese entwickelten Erweiterungen auch austauschen untereinander. Das heißt, ich muss nicht alles selber machen, sondern kann das auch verteilen. Und die eine Hochschule entwickelt das und die andere Hochschule entwickelt das. Und zum Schluss haben wir beide die Möglichkeit, das gegenseitig zu nutzen. Und damit entsteht auch eine sehr starke Community, die sich damit auskennt, ohne dass die jetzt bei Moodle arbeiten muss oder so, sich in Foren weiterhelfen kann und da eben auch Support anbieten kann. Das, auch das muss nicht kostenfrei sein, sondern kann durchaus im Rahmen von Dienstleistungsverträgen stattfinden. Ich werde ja auch von der Hochschule dafür bezahlt, um mit Moodle umzugehen. Vielleicht, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Das Moodle, in dem ich aktuell am meisten arbeite, ist das von oncampus.de. Das sieht jetzt gar nicht so aus wie ein klassisches Moodle, aber wenn man jetzt äh, gucken jetzt äh, einen Kurs öffnet, ähm, dann, dann sieht man hier, ähm, ich habe äh, die, die, die Kapitel, ich habe die Lektionen, ich habe hier unten H5P-Schnickschnack drin, äh, ich habe Textfelder drin, ich kann weitere äh, Quizzes machen, ich habe einen Chatbot noch eingebaut. Ähm, das ist ein Moodle-System, was eben auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. Ähm, das ist aber zum Beispiel auch an andere, an andere Systeme angebunden. Also unser, unsere, unsere Oberflächen und, und unsere Zertifikate generieren sich aus einem Backend, was Modales heißt, ähm, was hier anders umgesetzt ist. Wir haben zum Beispiel die virtu äh, Offene Virtuelle Hochschule Bayern, Open VHB, ist ein anderes Kurssystem, wird in Bayern gehostet, ähm, sieht dem On-Campus-Model äh, sehr ähnlich, was einen Grund hat, äh, weil das gemeinsam entwickelt wurde. Und äh, auch da steckt Moodle dahinter, wenn ich in die Kurse reingehe. Ein weiteres Beispiel, das sich gerade in der Entwicklung befindet bei uns, ähm, ist das Future Learn Lab äh, von der Technischen Hochschule Lübeck. Hier wollen wir ähnlich wie bei oncampus.de auch Kurse bereitstellen, die aber sich äh, an vielen Stellen sicherlich auch noch auf einen stärkeren experimentellen Level äh, bewegen werden, mit denen wir auch Sachen wie die App mal ausprobieren können, ähm, also die Moodle-App mit der wir, ähm, ich kann mich mal einloggen, mit der wir Learning Analytics Sachen durchführen wollen und eben ähm, naja, ein bisschen mehr Freiheiten machen können, als wir jetzt auf dem System tun würden, das über 100.000 Teilnehmer hat. Und, um vielleicht nochmal ein ganz anderes Look and Feel äh, zeigen zu können, Imorgs, äh, e also die österreichische MOOC-Plattform, da steckt auch ein Moodle dahinter, das sieht äh, also ich sage mal, es so, sag sieht ganz anders aus. Natürlich erkennt man ähnliche, ähnliche Elemente. Also auch hier hat man Lektionen oder, oder Kapitel, auch hier hat man Videos, zum Teil hat man H5P-Elemente drin. Man, man erkennt nachher die Muster wieder, aber gestaltet ist es eben ganz anders. Und das geht eben genau deswegen, weil Moodle äh, Open Source ist und sich das jeder ein Stück weit einrichten kann, wie er oder sie möchte, wenn er oder sie das kann. Eine andere Systemklasse, die dem Ganzen sehr ähnlich sind, sind Content-Management-Systeme, also ähm, Systeme, die dafür sorgen, dass Webseiten gut aussehen, ohne dass ich die komplett selber installieren muss. Ihr kennt sehr wahrscheinlich WordPress, äh, was ein Blog-System ist. Ihr kennt vielleicht Trupal, Typo3 oder auch MediaWiki. Und hier ist es dadurch, dass es Open Source ist, möglich, dass ich ganz, ganz viele Themes drauf spielen kann. Das heißt, ich kann dann damit festlegen, wie es aussieht und das ist nicht einfach nur, dass man jetzt eine fette Überschrift oder eine nicht fette Überschrift hat mit einer anderen Schriftart, sondern also man kann auch einzelne Blöcke anders anordnen, sodass dann ganz unterschiedliche Use Cases für diese Webseiten umgesetzt werden können. Wir haben verschiedene Plugins. Wir können mit WordPress ganz verschiedene Sachen machen. Ähm, ebenfalls auch h 5 p einbinden oder, oder, oder Podcasts oder äh, Literaturmanagementsysteme. Wir haben selbst Plugins, um aus einem WordPress-System wieder in LMS zu bauen. Auch diese sind entwickelt worden auf der Grundlage dessen, dass es offen ist und dadurch äh, verteilt werden konnte. Ähm, die meisten Content Management-Systeme haben RSS-Feeds, was wieder ein offener Standard ist, auf den komme ich nachher nochmal zu sprechen, ähm, mit dem man noch ganz viele tolle Sachen machen kann. Man kann äh, im WordPress jetzt vor allem auch Pingbacks äh, machen, das heißt, wenn ich auf einem anderen WordPress-System ähm, einen, einen, einen Blogbeitrag verlinke, dann ähm, kriege ich durch diesen Pingback eine Nachricht und so weiß ich quasi, ah, ich bin auf einem anderen WordPress-System ähm, ähm, erwähnt worden. Und diese, diese, diese Zusammenarbeit klappt eben vor allem deswegen, weil diese Schnittstellen offen sind. Wie kann das aussehen? Ich habe mir mal ein paar Beispiele für WordPress ausgesucht, damit man äh, sehen kann, dass dann eben genau die Sachen sehr unterschiedlich aussehen können. Ihr kennt äh, sehr wahrscheinlich diese Webseite vom OER Camp, weil ihr vielleicht das dadurch über, auf dieses Video gekommen seid. Ähm, hier hat man verschiedene Seiten, die hier drin da, dahinter liegen. Da können auch dann Inhalte sein, da können ähm, Videos hinterlegt werden. Ähm, und äh, da steckt ein WordPress-System dahinter. Also ja, da kann man. Also hier gibt es noch keine Aufzeichnung, weil die findet jetzt gerade statt. Ähm, man kann aber auch mit WordPress eben andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel einen Podcast äh, in einem WordPress-System umsetzen. Ähm, hier hat, gibt es das Plugin das plugin Podlove, was sich darum kümmert, dass man hier so Kapitelmarken einfügen kann, dass man Informationen angeben kann und ähm, damit zu so einem WordPress-System wirklich einen Podcast Webseite machen kann, ohne dann einen Drittanbieter zu brauchen. Oder man kann ähm, auch auf einem WordPress-System einen Online-Kurs stattfinden lassen, wie das bei den Eronauten zum Beispiel der Fall gewesen ist. Da gab es innerhalb des WordPress-Systems Gruppen, die eingerichtet wurden, in denen auch ähm, diskutiert werden konnte, in denen Menschen sich ausgetauscht haben, bei denen man über den RSS-Feed informiert wurde. All das ist damit möglich gewesen. Ähm, CMS eine ganz andere Geschichte, ist MediaWiki, auch um damals ein paar Beispiele gegenüberzustellen. Das bekannteste sicherlich ist die Wikipedia, ähm, auf äh, die auch, äh, ich glaube, Grundlage für die Entwicklung des MediaWikis war ähm, sehr ähnlich aussehend mit einer anderen Ausrichtung, ist das Klexikon. Das Klexikon ist eine quasi eine Wikipedia für Kinder, weil die Wikipedia an vielen Stellen ja immer äh, etwas kompliziert zu verstehen ist, äh, wenn man, wenn man das mit Kindern durchgucken möchte, und so hat sich das Lexikon gedacht, dann schreiben wir doch die Artikel so verständlich, dass sie eben für Kinder gedacht sind. Und es schreiben auch Kinder mit, weil es ist ein Wiki, da können alle reinschreiben. Ein bisschen anderes Aussehen äh, hat äh, das, das neue zum wiki was zum unterrichten heißt. Hier gibt es äh, Unterrichtsmaterialien, das ist ein Verein, den gibt es schon wahnsinnig lange, und die tauschen ähm, Unterrichtsmaterialien eben auf solcher wiki -Basis aus. Die haben letztes oder vorletztes Jahr einen äh, großen Relaunch gehabt und seitdem gibt es dieses Wiki in dieser superschönen Ausführung. Und äh, um noch eine weitere Möglichkeit äh, zu zeigen, wie ein MediaWiki aussehen kann, das ist ein sogenanntes Loop. Das wird bei der TH Lübeck verwendet, um, ähm, um digitale Skripte bereitzustellen. Also wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt Studierende wäre, dann könnte ich mir hier eben meine verschiedenen äh, Inhalte rausziehen. Das wird dann angeordnet und wird entsprechend gestaltet. Ich habe hier ein paar Erweiterungen, eben, um, ähm, um Code hervorzuheben, um Merksätze hervorzuheben, um Medien einzuführen. Ich habe diese Erweiterungen, die ich bei Skripten häufig brauche, sowas wie Literaturverzeichnisse oder Abbildungsverzeichnisse und ich habe auch weitere Möglichkeiten, ähm, weitere Möglichkeiten, um PDFs oder EPUBs äh, zu exportieren, wenn ich das nicht am Rechner lesen möchte, sondern vielleicht lieber auf dem E-Reader. Das alles kann MediaWiki sein und das, diese Anpassungen können eben deswegen stattfinden, weil es äh, Open Source ist und jeder das quasi für sich selber machen kann. Dann gibt es noch einen anderen Bereich, ähm, der mit offenen Standards überschrieben ist, eben genau diese, diese Normen und Regeln, die für alle nutzbar sind, ohne dass sie irgendwelche Lizenzgebühren bezahlen müssen oder ähm, oder erstmal jemanden fragen dürfen, ob sie den Standard überhaupt nutzen dürfen. Ähm, hier als Beispiel habe ich mal rausgesucht HTML, RSS oder Open Badges, die vielleicht im Bildungs- und Bildungstechnologienbereich relevant sind. Ähm, da geht es eigentlich zusammengefasst um eins: Interoperabilität. Ja, also, wenn ich da auch gleich in die Beispiele reinkomme, ähm, für HTML habe ich mir gar keins gesucht, weil HTML ist quasi jeder Browser. HTML habe ich als Standard ähm, dafür, dass ich auch, dass ich für, für wenn, ich, wenn ich Firefox nutze keine andere Sprache brauche als wenn ich in Chrome äh, eine Webseite aufrufe oder auch wenn ich sie im, im mobilen Browser auf dem Smartphone aufrufe HTML kümmert sich kümmert sich darum dass das alles überall gelesen werden kann und äh, jeder Browser kann quasi dann äh, diese verschiedenen Ansichten interpretieren Was ist RSS ähm, RSS äh, war so in den, in den 2000er Jahren äh, eine, eine große Errei äh, Bereicherung und es ist weiterhin, ihr kennt das vielleicht von Blogs, dass man bei Blogs abonnieren kann, dass, also Weblogs dass man neue äh, Neuigkeiten zugeschickt bekommt. Ähm, jetzt mal, um einfach auch noch ein zweites Beispiel zu nennen, sind äh, Podcast-Feeds, äh, die über RSS vermittelt werden. Das heißt, wir haben uns vorhin schon angeguckt, wie so eine Folge aussehen kann. Ähm, das Ganze kann ich abonnieren, und kann mir dann hier den, also ich möchte den Podcast abonnieren, kann mir hier schon aus einer Reihe an Apps, die mir vorgeschlagen werden oder Cloud-Apps aussuchen. Vielleicht ist eine von mir dabei, dann weiß ich durch die Anwendung schon, wie das aufgerufen werden kann. Oder ich kann mir auch den Podcast-Feed kopieren. Der sieht in echt jetzt naja, so aus, wie man sich einen Webstandard vorstellt. Das heißt, hier ist irgendwie ganz viel Code und dazwischen stehen die Sachen, die die Links zu dem Podcast und die Links zu den Shownotes. Und, äh, aber dieser Feed macht, dass ich auf, meinem, auf meiner App, wo auch immer ich den Podcast höre, ähm, das Bild angezeigt bekomme, den Ton, äh, den, den, die, die, den Ton für, für den Podcast, die Audiodatei herunterladen kann, dass ich die Shownotes dazu habe und dass ich aber auch ähm, erinnert werde, wenn ich äh, neue, neue Folgen bekommen habe. Das alles äh, kann, ist genau durch diesen Feed ermöglicht. Gut, ähm, Dann äh, habe ich noch äh, Open Badges. Äh, Open Badges sind ein Standard, äh, den ihr vielleicht aus Moodle kennt, vielleicht aus äh, LinkedIn oder anderen Systemen, ähm, bei denen ich ähm, Badges bekommen kann, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, wenn ich eine Aktivität abgeschlossen habe oder sonst irgendwie eine Leistung bekommen habe. dann Gibt es die Badges und diese Badges äh, kann ich über mehrere Systeme hin nutzen. Ich habe mein, mein Backpack, heißt das dann, ähm, äh, bei, bei Badger gehostet und kann dort erstmal alle Badges reinladen, die ich woanders bekommen habe. Und in diesen Badges, äh, in diesem Backpack kann ich eben auch gucken, ja, das ist ein, ein Badge, den ich tatsächlich irgendwann bekommen habe. Wenn ich das weiterschicke, dann kann auch derjenige, den ich das geschickt habe, mal gucken, ob das äh, ob das alles so stimmt und ob die Metadaten da ist und ich kann auch ähm, auf die Seite springen. Ähm. Ich kann auch auf die Seite springen, äh, bei der der Badge mal äh, ausgestellt wurde, also am Campus und der kann auch noch mal bestätigen, dass ich das wirklich habe und dass das mein Badge ist. So kann ich quasi über Plattform hinaus nachweisen, welche welche Kompetenzen ich da gesammelt habe. Zu Badges wird es auch noch mal ein weiteres Webinar geben. Da tube ich mich dazu noch mal ein bisschen genauer aus, wenn ihr jetzt äh, noch nicht so richtig verstanden habt, wofür das da ist und warum ich das austauschen können sollte. Und ähm, schließlich, was es auch fürs Lernen und für OER noch mal so interessant macht, äh, sind interaktive Lerninhalte. Äh, auch, Gibt es auch mit offenen Standards oder unter, unterstützt durch offene Standards. Ähm, das ist super, weil ich dann nämlich ähm, sie auf verschiedenen Systemen nutzen kann und damit die 5V, die ja bei OER sehr wichtig sind. Also ich kann, sie, ich kann diese Lerninhalte verwahren, ich kann sie verwenden, ich kann sie verarbeiten, ich kann sie vermischen, um für andere Szenarien einsetzbar zu machen und ich kann sie auch wieder verbreiten, ähm, um eben so die Vielfalt auch zu nutzen, in anderen Lernszenarien zu packen, nochmal Änderungen durchzuführen. Und äh, was ich auch sehr wichtig finde, ist, man kann sie dadurch eben auch gemeinsam bearbeiten. Also, ich kann sie nicht nur bearbeiten, wenn ich sie erstellt habe, sondern ich kann sie auch weitergeben und jemand anders kann ähm, darin ändern, weil wir eben genau die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten haben. Als ein Beispiel habe ich was genommen, was neulich über die Telegram-Gruppe reinkam. Und zwar hat die, die Kit ein super schönes äh, H5P, äh, eine H5P-Infografik gebaut, bei der ich jetzt an sich gar nicht gesehen hätte, dass es äh, H5P dahinter steckt. Ähm, wo man äh, Grundlagen zu Geophysik äh, sich zusammensuchen kann. Da sind äh, kleine, kleine, kleine Videos verlinkt, da sind weitere Inhalte drin, die ähm, man so runterscrollen kann. Und eigentlich erst hier ganz unten am untersten Rand, da, wo Reuse steht, da erkenne ich dann die h 5 leiste wieder. Und ich kann jetzt dieses äh, Material nehmen, und kann, wenn ich hier oben bin, kann es herunterladen und kann es in mein System wieder ein äh, hochladen was auch H5P ein H5P-Plugin hat, sei es ein Moodle, sei es ein WordPress-System oder Drupal oder welches auch immer. und kann das weiterverwenden und ich darf es auch, weil wir haben ja gesehen, da unten äh, prangt ein CC BY Logo. Ähm, deswegen kann ich das weiterverwenden und es geht auch sehr einfach, weil H5P da einfach mitgedacht hat. Auch weitere Tools setzen darauf auf, dass ich ähm, frei lizenzierte Materialien super gut äh, weiterverwenden kann und abändern kann, wie ich das möchte. Ähm, es gibt das wahnsinnig umfangreiche Tool Glitch, auf das ich gar nicht so groß eingehen möchte, weil das einen eigenen Web-Talk wert wäre. Aber ich kann zum Beispiel hier, ich habe mal eine Seite aufgerufen äh, von Nele Hirsch, die hat hier so einen Comic erstellt. Und ähm, bei diesem Comic kann ich sagen, boah, der gefällt mir, den würde ich gerne. Remixen und... Moment, ich kann es gleich im eigenen Fenster machen. Und dann dauert das ein Stück weit. Und ähm, dann werden mir hier genau diese, diese Dateien, die dazugehören, für diesen Comic angezeigt. Ähm, ich kann mir auch den parallel anzeigen lassen. Und dadurch, dass eben auch hier auf offenen Standards äh, gearbeitet wurde, nämlich äh, Markdown und HTML in dem Fall, äh, sehe ich eben genau diese, diese Inhalte her und kann die direkt ändern und für mein eigenes, also das wird dann gleich hier auch sichtbar, für mein eigenes System verwenden. Das Gute ist, es basiert wirklich komplett auf eigenen Standards. Das heißt, ich kann, wenn ich das fertig gebaut habe, kann ich das runterladen, ich kann es in GitHub laden, ich kann es mir überall anders speichern. Ich bin nicht davon abhängig, dass es Glitch in drei Jahren noch gibt. Also wenn ich das runtergeladen habe, kann ich das in jeden anderen Browser verwenden. Das, was Glitch wirklich sehr gut macht, ist eben genau diese geteilte Ansicht, mit der ich Sachen schön schnell ändern kann und eben auch ähm, die Möglichkeit, mir von anderen Menschen die Inhalte schnell zu kopieren, die mal anzusehen, kurz zu ändern und weiter zu, zu verwenden. Weil also das jetzt selber aufzubauen, ähm, da hätte ich eine, erstmal eine ganze Weile gebraucht und dann auch äh, hätte ich ganz ganz tief in meiner, in meiner CSS HTML Kenntniskiste kramen müssen. Gut, das ein Einblick, welche offenen Standards und welche Open Source Sachen uns bei offenen Online Kursen denn überhaupt so begegnen und die Frage ist jetzt eigentlich, warum ist das eigentlich so wichtig? Es gibt auch kommerzielle Online Kurs Tools und autoren Tools. Ähm, wir könnten das auch damit machen. Ja, das könnten wir. Es gibt aber verschiedene Gründe, weshalb man sich für Open Source entscheiden könnte und zum Teil auch sollte. Kommen wir erstmal von der, von der Seite, die bei Open Source ähm, nicht, nicht gern vergessen wird, aber vielleicht nicht so offensichtlich ist. Zum einen ist es, ist, eine, ist es ein Wirtschaftszweig. Ja, also innerhalb der Entwicklung können so eben Synergien zusammengefasst werden, seien es die finanziellen Ressourcen. also in dem Moment, wo ähm, die Entwicklung verteilt stattfindet. Also ich weiß nicht, was Moodle an Entwicklungskosten mittlerweile ähm, wirklich hatte, weil es auch verteilt ist. Ja, also verschiedene Menschen konnten, konnten ihren Beitrag leisten und so konnten, konnte dieses große, mächtige Tool entstehen, was jetzt äh, vielleicht auf dem Bildungsmarkt gar kein, äh, kein Budget gehabt hätte, wenn es aus einer Hand bezahlt werden müsste oder wenn es von, von einem Gewinn leben müsste. Und auch die Entwicklungsressourcen, also die, das it fachpersonal Entwickler, Entwicklerinnen, die gibt es nicht so wahnsinnig häufig, sind, sind überall gefragt und gerade im Bildungsbereich, ehrlich gesagt, ist zumindest nicht der Bereich, wo man sicherlich das meiste Geld holen kann. Von daher ist es gut zu wissen, dass man diese vielen Aufgaben, die anfallen, auch noch verteilen kann. Und man muss schließlich auch sagen, dass mittlerweile hinter Open Source deutlich Marktinteressen stecken. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass es eine Open Source Business Alliance gibt von Unternehmen, die die Gemeinentwicklung von Open Source vorantreiben und das zum Teil auch einfordern. Wenn wir an Open Data Initiativen von Bund, Bund und Ländern denken. Dann gibt es viele Unternehmen, die sagen, boah, wenn ich diese Daten hätte, könnte ich daraus ein Geschäftsmodell bauen. Das kann ich aber nur, wenn diese Daten wirklich offen sind und wenn, äh, wenn ich es äh, gut abgreifen kann. Und möglichst, wenn äh, schon Analysen gefahren wurden vom Land oder vom Bund, äh, diese mit Open-Source-Software gemacht wurde, ist damit, äh, damit ich meine eigenen Systeme auch gut andocken kann, ohne da nochmal mal zusätzlich Aufwand zu haben. Und auch hier den ähm, den, die Bedeutung des Ganzen konnte man jetzt vor, ich glaube letztes Jahr war es, nochmal deutlich sehen, da hat Microsoft GitHub für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft, ähm, weil das System in der Open Source und auch in der Entwicklungsphase etwas so, so eine große Bedeutung gekriegt hat, ähm, dass, äh, die, dass das Microsoft das erkannt hat und zumindest die Nachhaltigkeit heben wollte oder ähm, entsprechende Lichtlinien vorgeben wollte. Für, die, äh, für uns da vielleicht wichtiger, also was, was bringt das für die Bildung? Auch hier sieht man Synergien. Ja? also ich glaube, keine Bildungseinrichtung hätte so ein Monstersystem, also positiv gemeint, äh, wie Moodle entwickeln können, äh, sondern es ist eben genau dadurch entstanden, dass man sagt, okay, wir haben wir haben den Teil beigetragen, und wir haben den Teil beigetragen und jetzt können wir das gut austauschen. Ähm, auch was, der, was, was den Support und äh, die Planung angeht, also es gibt regelmäßige Treffen von äh, Moodle entwickelnden äh, Hochschulen oder Schulen, ähm, bei denen man eben gucken kann, was brauchen wir denn alle und können wir das nicht auf mehrere Köpfe verteilen. Ähm, wir können es anpassen, äh, also wie gesagt, man kann es ranhängen. Bei Hochschulen ist es beliebt, dass ein Chip-Bullet-System ein, ein an irgendein Single Sign-On-System zu packen, damit äh, Studierende nicht nicht viele Accounts brauchen für jedes Moodle sondern, oder, oder für jedes System, was die Hochschule bereitstellt, sondern nur einen Account brauchen, äh, den sie dann verwalten können. Oder eben ein Logo austauschen oder ich möchte äh, Studieren mehr erlauben oder weniger erlauben. All das äh, kann ich dann schnell selber umsetzen und muss eben nicht äh, die anbietende Firma äh, beauftragen, was nochmal extra Geld kostet, was vielleicht auch Schwer abschätzbar ist, was ich an Budget brauche. Ich kann so das Ganze auch Richtung Teilhabe und Inklusion äh, vorantreiben. Open Source Software kostet in der Regel erstmal kein, kein Investment äh, Geld, sondern es kostet, was, es kostet Ressourcen in Zeit und es kostet äh, Ressourcen in Pflege und die möchte ich auch nicht kleinreden. Aber die Anschaffungskosten sind erstmal äh, nicht die Frage, die man sich stellen muss. Man muss sich Fragen um Server kümmern, um Personal, aber nicht. Ähm, nicht darum, ob ich jetzt eine, eine Hochschule mit viel, mit viel Budget bin, die sich das auch leisten kann. Teilhabe kann aber eben auch bei offenen äh, Open Source besonders gut dadurch erreicht werden, dass ich äh, Inklusion vorantreiben kann. Jede und jeder können Plugins schreiben, die für sehbehinderte oder hörbehinderte Menschen ähm, das Ganze so erweitern, dass sie damit gut arbeiten können. Äh, Open-Source-Software arbeitet auch viel mit offenen Standards und für offenen Standards gibt es auch schon andere Lösungen. Also wir haben vorhin gesehen, HTML ist ja zum Beispiel so ein offener Standard. Ähm, wenn ich als sehbehinderte Person einen Screenreader habe, der mir... Sachen vorliest, dann kann der HTML nutzen. Wenn ich eine andere Sprache nutzen oder, oder keine offenen Standards verwenden würde, dann würde mein Screenreader davor stehen und sagen, ja, kann ich dir nicht vorlesen, weil ich verstehe das nicht, was hier steht. Deswegen äh, sind da offene Standards auch für, für die Inklusion wichtig. Und ähm, sicherlich gerade im Bildungsbereich die Frage der Nachhaltigkeit. Es wird viel über Projekte entwickelt, es wird viel über, ähm, naja, über, über jetzt gerade mal Zuschüsse äh, beschafft. Und die Frage ist halt, kann ich es dahinter gut selber äh, weiter betreiben, wenn ich Lizenzkosten habe und wenn ich äh, Kaufkosten habe, äh, wird es eher nicht so der Fall sein. Und dazu kommt, wenn ich, ähm, wenn ich einen offenen Standard habe und dieser Standard wird vielleicht obsolet, weil ich irgendeinen anderen Standard habe, der das Ganze besser machen wird, dann kann ich ähm, das Ganze viel besser überführen, wenn es Open Source ist, dass ich wirklich das extern nachbauen muss. Und schließlich vielleicht als äh, politische Motivation oder gesellschaftliche Frage ist, Gerade Gelder, die in, in öffentliche Bildungssysteme fließen, ähm, sollten darin münden, dass es ein öffentliches Gut wird. Das heißt, wenn ich einer Schule ein Lernmanagementsystem hinstelle, dann wäre das gut, dass ich es nicht nur dieser Schule hinstelle, sondern dass andere Schulen davon profitieren können, äh, wenn ich da eine Entwicklung mache, dass das auch eine andere Schule hat. Sonst entwickelt das wieder jede Hochschule selber, jede Schule selber. Ähm, und ähm, deswegen ist da die Förderung von verschiedenen Interessengruppen, äh, ich habe jetzt hier mal noch die, die, die Kampagne der Wikimedia hinterlegt, aber auch das Bündnis Freie Bildung und andere Interessengruppen, die sagen, ähm, wenn ihr ins öffentliche Bildungssystem äh, Geld reingebt, dann ist es wichtig, dass es wieder für alle auch genutzt werden kann, damit es nachhaltig wird. Gut. Von daher, ich wollte euch ähm, mit diesem Webinar einen Einblick in dieses Open Source Schweizer Taschenmesser geben. Ähm, das heißt, äh, OER ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dieser von diesem Open-Gedöns, ähm, was da draußen rumfliegt. Es gibt Open Access, was den Wirtschafts-, äh, Wissenschaftsbereich noch gibt. Uh, Open Business, Open Data, hatte ich vorhin schon angesprochen, bei denen Daten genutzt werden können. Und äh, man sieht, wie schön es ineinander greift. Und deswegen... Äh, Fand ich, ist Open Source auf alle Fälle war ein Thema, was im Bezug auf OER und offene Online-Kurse besonders nochmal betrachtet werden muss. Eben weil offene Online-Kurse so viele Möglichkeiten, so viele Technologien da ähm, zusammenführen. Und für die in den Einzellösungen natürlich das auch nochmal wichtig ist zu sagen, das nachhaltig umzusetzen. Weil wenn es sonst äh, Probleme gibt mit den Anbietern, oder ähm, ein Dienst äh, vielleicht teurer wird und dann muss ich mir Gedanken machen, dann ist das nicht nachhaltig. Ich, das wäre es äh, von mir von, mit meinem kleinen Input und ich danke euch für die Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Web